Ich heiße Paulino Miguel, ich bin 48 Jahre alt und bin Empowerment Trainer. Ich bin im Befreiungskampf aufgewachsen. Portugiesische Armee gegen die Frelim-Armee in Mosambik. Und die Eltern haben erklärt, dass es um Befreiung von Mosambik ging. Ich konnte damit nicht ganz nicht, nicht anfangen, aber ich wusste, dass äh, man hat gekämpft, weil irgendeine fremde Macht da war und äh, es ging darum, dass äh, die Leute nicht versklavt werden, deshalb bin ich sozusagen Kinder von Befreiungskämpfern. Das war 1979, ich glaube am, am 24. Februar wurde eine Vertrag geschlossen zwischen äh, Mosambik und der, der, der, das ist der Vertrag über zeitweilige Beschäftigung äh, mosambikanischer äh, werkstätigen. Über diesen Vertrag sind die Arbeiter hier nach Deutschland gekommen. Extra dazu wurde ein Vertrag gemacht für Ausbildung von mosambikanischen äh, Jugendlichen. Hintergrund war, dass äh, Mosambik, nachdem die Portugiesen weg waren, äh, hatten wir eine Bevölkerung, ich glaube, wir waren so äh, über 13 Millionen, und die 92 Prozent konnten, äh, konnten nicht äh, lesen und schreiben. Das heißt, wichtige, äh, wichtige, Schlüsselpositionen waren von den Portugiesen besetzt. Und die Portugiesen waren weg. Und die Idee war, wir bilden unsere eigene Kader. Und wer konnte das machen? Äh, die DDR. Ja, weil man konnte sich damals nicht vorstellen, dass wir, äh, zum Beispiel USA oder äh, BRD das war ja Klasse im Und dann gab es diese Vertrag extra, wo man gesagt hat, wir bringen 900 Kinder oder Jugendliche aus Mosambik hierher. Und die sollten Beruf erlernen und wenn sie fertig sind, in Mosambik das implementieren. Ich erinnere mich bis heute, der Lehrer hat so ein weißes Papier, da stand die Pauline die in der DDR, die Paulino para er der auf Portugiesisch. Wirklich ganz groß, Paulino para RDR. Und da muss man sich vorstellen, keiner wusste in Dorf, was ist RDR ist und warum Paulino. Wir wussten von diesem Programm gar nicht. Damals konnte sich kein, niemand erlauben, zu sagen, nein. Weil die, die Partei hat so entschieden, es muss richtig sein. Und dann hat gesagt, er war der Beste in der Schule, und die Beste wollen wir äh, für eine Ausbildung im Ausland. Und dann, war es. Als ich hier kam, war es fast zwölf 12, 12 Jahre alt. Wir sollten sieben Jahre bleiben und dann danach zurück nach Mosambik. Wir sind jetzt genau, wo ich äh, am 13. August 1982 angekommen bin, die Stadt ist das und das ist die Schule der Freundschaft. und da Das ist mein ehemaliger äh, Klassenraum hier. Wir hatten hier in diesem Gebäude Unterricht. Äh, es gab, jeder, jede Gruppe hatte seine äh, Hauptklasse. So. Ja, und man sagte, hier ist sie für uns Klasse C. Ich war von der Klasse C und wir wurden nummeriert. Also, ich war in Klasse 10, Nummer 5. Und diese Nummer wurde hier hinten eingraviert. Hier und stand überall, selbst in Strumpf war das eingenäht. Im Wohnheim war äh, sehr unangenehm. Das war eine, eine Etage: zwölf Leute, zwölf Leute und ein Toilette. Ja. Hier ein Toilette und eine Dusche. Einer ging raus, einer ging rein. Und so, dass du nie die Zeit hattest, irgendwo hinzusetzen und zu sagen, okay, ich lese hier ein äh, Buch. Viele haben zum Beispiel Taschenlampe gekauft, damit die, wenn die anderen schlafen, dann haben sie gelesen. Aber so Ruhe hattest du nie. Es war verboten, das Gelände zu verlassen, ohne Genehmigung. Aber diese Genehmigung kam viele später, wo wir Berufsausbildung so hatten. Wir hatten keinen so Kontakt. Manche, die ersten Kontakte wurden organisiert. Als wir angekommen sind, hatte man uns, uns Familien vermittelt, die uns um Weihnachten eingeladen haben. Mancher wurden nur einmal eingeladen, nie wieder. Ich hatte zum Glück meine Familie immer. Zum Beispiel, wenn wir rausgegangen sind und haben Pioniere getroffen. Wir waren so Jugendorganisation aus Mosambik, es gab ja junge Pioniere oder FDJ später. Da sind auch Freundschaften entstanden. Und die haben versucht, später sich anders zu treffen. Und dann ist man bei den Zaun irgendwie, hatte man selbstständig gemacht und dann ist man den Zaun getürmt. Und dann hatte man diese Kontakt. Aber die hatte man selber gesucht, illegal. In, de, in diesem Alter ist natürlich... Es, es war so, das waren 200 Mädchen. Das heißt, wer, wer hier keine Chance hatte, muss auf den großen Markt, also muss er muss raus. Ja, deshalb haben wir äh, diese Zaun gestürmt und suchten Kontakt, ja, und ich war einer von denen, der hier interne keine Chance hatte, dann musste ich dann raus, ja, und dann sind wir in der Diskotheke und haben versucht, da unsere Glück zu hören, und ich hatte tatsächlich eine, eine, eine Freundin, und teilweise äh, waren wir, ich weiß nicht, vielleicht wie Exote. Weil die ersten Jahre hat uns so überall hingeführt, war kein Problem. Aber je älter wir wurden, so ab, ab 15, 16, da war äh, teilweise teilweise lustig. Da gab es zum Beispiel Orte, wo man angekommen ist und da beschimpft wurde. Man wusste nicht, warum man beschimpft wird. Oder man ist in einen Club gekommen und man wurde nicht bedient. Ja. Aber das kam viel später. Und äh, als wir die Ausbildung beendet haben, sind wir alle nach Mosambik geflogen. Und am äh, nächsten Tag war es schon äh, irgendwelche Bürgerkriege, die ich nicht wusste, worum es ging. Ja, wir mussten alle äh, äh, in diesem Bürgerkrieg kämpfen. Und äh, wir haben viele Kollegen verloren. Irgendwann ging es äh, so Richtung Rette, wer sich, Rette sich, wer kann. Ja. Und von da aus. Liefen noch die Verträge wegen äh, Arbeit nach Deutschland. Und dann sind wir äh, wieder zurück. Ich bin dann in 1989 nach Deutschland gekommen und bin in Wernigerode gelandet. Das war so ein Metallgusswerk, Wernigerode, da, da habe ich als Schlosser gearbeitet, als geschlossen Schlosser. Und dort waren wir, glaube ich, so die 45 äh, Mosambikaner. Ich war dort Facharbeiter. Man muss bedenken, dass für die DDR, egal welche Ausbildung man hatte, man wurde egal eingesetzt. Und das war eine Metallguss, die Leute waren in der Gisserei. Ich habe gestreikt mit allem Drumherum. Ich habe gesagt, ich muss in, meine, in meinen Berufen arbeiten. Ich habe wirklich riskiert, dass sie mich auch abschieben. Aber ich wollte auf keinen Fall was anderes machen. Und dann, nach einer Woche, habe ich dann diese äh, Stelle das Hydraulik geschlossen. Es gab eine Schicht, wo überwiegend Vertragsarbeiter waren, dann gab es eine wo überwiegend äh, Deutsche waren. Hm. Wenn wir uns getroffen haben, dann muss man irgendwie. Gegen die Pläne arbeiten und dann hatte man sich getroffen. Und das fand ich ganz interessant. Oder hatte man Glück, dass in seine eigene Schicht zwei, vier Deutsche, man hat sich verstanden und dann ist man mit denen vielleicht äh, in die Kneipe gegangen. Das heißt, es lag tatsächlich, dass die Leute gar nicht, dass die Schichten so ge ge gewählt wurde, dass die Leute gar nicht getroffen haben. Man war angewiesen, durch diese Zufallstreffen. Oder organisierte Treffen gab es auch, wo die Leute Disco äh, gemacht haben und dann hat man äh, Deutsche eingeladen. Also die Einladung lief, aber das war immer so etwas Organisiertes. Aber nicht, wo man gesagt hat, ah, heute Langeweile, ich gehe da, oder ich habe gehört, da steht, ich spiele die Gruppe X und dann gehe ich dahin. Solche Fälle gab es wenig. In der Rote gab es Vertragsarbeit aus Vietnam und aus Mosambik. Aber wir hatten unterschiedliche Wohnheime. Wir haben uns gezielt verabredet, aber das war nicht, nicht, nicht erwünscht. Ja, man ist einfach abends dahin gegangen, weil die Vietnamesen haben was verkauft. Oder ein, einige Vietnamesen durften nicht viele Reis kaufen, da haben wir für die gekauft. War ganz interessant. Aus heutiger Perspektive weiß ich, dass ja das eine eine Mangelwirtschaft war. Aber ich habe erlebt in Wernigerode, wo äh, eine Vietnamese reinkam und hatte mehr als drei, vier Packungen Reis genommen. Da kamen sie für dass sie durften nur zwei. Aber wir durften Reis kaufen, wie wir wollten. Aber eigentlich wollten wir mehr Grieß oder Hähnchenfleisch, aber die Vietnamesen waren wirklich, man hat aufgepasst. Und die waren sowieso viel. Ja. Und da haben wir uns gegenseitig geholfen. Alles, was, sie, was wir gebraucht haben, haben sie also für uns erledigt und umgekehrt auch. Oder die hatten tolle Klamotten, die sie selber genäht haben, haben wir bei denen gekauft. Also wir fanden schon um, Möglichkeit, uns zu treffen, aber es waren nicht gewünscht. Ja. Als die Wende kam, wir hatten Hoffnung. Ich hatte ganz schnell die Idee, nach Hause zu fliegen, begraben. Weil wenn wir nicht mehr unter Kontrolle von diesen ddr organe und Hormosamikansch-Organen und dann kann ich das machen, was ich, was ich immer geträumt habe. Ich wollte zum Beispiel zu der zeit Abitur machen. Es, es ging nicht und dann habe ich, ich habe immer geträumt, wenn jetzt etwas Neues ist. Und am 30., ich glaube, das war im September 1990, war mein Vertrag gekündigt. Die haben ein po, po gekündigt. Ja. Und wenn man gekündigt war, hatte man keine Chance mehr davon, man hatte praktisch nur auf seine Abreise gewartet. Das Bleiben war nicht vorgesehen für keinen. Es wurde immer hat sie berichtet, ja? Hunderte Vietnamesen sind die nach Westen abgehauen. Und ich, ich habe immer Neues Deutschland gelesen, Neues Deutschland, die junge Welt. Und es wurde immer bewusst, wie viele Leute abgehauen sind. Und das waren meistens die Leute aus Vietnam. Und irgendwann kam ich auf die Idee, naja, das konnte eine gute Idee sein. <lacht> wo, sie, wo sie hingehen, da würde ich die finden. Eigentlich hat mich das ermutigt. Ich bin einfach vom Wohnheim abgehauen. Ja, ich war einfach weg von heute auf morgen. Ich habe natürlich Tipps von, von vielen Menschen bekommen. Also es gab viele Leute, die solidarisch waren. Teilweise haben sie mir Geld ausgeliehen, weil meine Geld, was ich da hatte, waren fast alle. Haben mir Geld ausgeliehen. Es gab Deutsche, die gesagt haben, du kannst bei mir wohnen. Ich habe auch da gewohnt. Die, die haben mir was zu essen gegeben. Die haben mir auch gesagt, wir begleiten dich zur Behörde. Ich habe meinen Staat legalisiert, aber viel, viel später, erst 2006, habe ich meine äh, dauerhaften Aufenthalt bekommen. Ja. Man bedenkt, ich bin mit knapp zwölf äh, Jahren gekommen und war mit der Ausnahme vielleicht nur äh, acht Monate in Mosambik. Das heißt, mein ganzes Leben hier, aber trotzdem hat man das nie anerkannt nie oder so. Das Gegenteil. Man wird behandelt, als wäre man gestern gekommen. Das heißt, ich sehe jetzt meinen Beitrag, in dem ich sozusagen diese Herausforderung fortsetze, damit äh, wir den Deutschland haben, die ich mir immer wünsche, ein offenes Deutschland, Deutschland vom, ja, wo alle ihren Platz haben. Und mein großer Wunsch, es muss eine neue Geschichte geschrieben werden. Das, was ich heute erlebe, das haben die Gastarbeiter äh, sozusagen erkämpft. Das haben die Studenten, die in den 70 er oder vor, vor Jahren erkämpft. Das haben die Überlebenden von Zweiter Weltkrieg erkämpft. Und deshalb sage ich heute, wir haben ähm, zusammen die DDR zu Grabe getragen. Weil es gab schon damals äh, Schüler oder Vertragsarbeiter, die versucht, da abzuhauen. Die, die haben Freiheit gesucht. Das heißt, diese Freiheit, diese Zwänge, diese Enge haben nicht nur die Deutschen, wir haben alle gespürt. Mittlerweile äh, Finde ich, es war eine gute Entscheidung, in Deutschland zu bleiben. Immerhin hat dieses Land meine weiß nicht, Hälfte, mein Leben bestimmt. Und heute bin ich da, um, um mitzugestalten und nicht gestaltet zu werden, sondern ich mache mit. Und heute erkenne ich als mein Land. Deshalb alles, was ich mache, ich sage nicht mehr, ich mache für irgendwas und ich mache für mein Land hier. Es war ein Schicksal, aber kein keine schlechtes Schicksal. Es war auch okay, so, dass ich hier bin. Ich bin ja, ich trauere die DDR gar nicht, aber es war ein wichtiger Grundstein für meine Zukunft gelebt. sonst hätte ich keine Zeugnis. Äh, alles, das heißt die Zeit in der DDR war auch wichtig für meine Zukunft. Aber es gibt hier ja was äh, was zu verteidigen und in dem Moment wo meine Vielfalt sagte ja, äh, wenn man sagte Deutschland ist vielfältig ja? und man versteht die Vielfalt, das ist zu so verlogen. Das heißt, in dem Moment, wo ich mir dem Gesicht zeige, das ist die richtige Demokratie. Wer verteilt die Demokratie, indem wir sagen, nee, mit uns kann Deutschland besser sein. Und ich habe eine deutsche Zeugnis, ich habe eine deutsche ich habe äh, meine erste Freundin war hier. Also mein ganzes Leben. Und wenn ich das verschenke, wenn ich mich als Passant sehe, und dann habe ich gar nicht gelebt. Und ich musste leben, deshalb gehöre ich hierher. Und es war eine gute Wahl. Und das heißt, für mich, ich stand von Anfang an fest, dass ich meine Chance suchen würde.